Bist du ganz unten und andere ganz unten. So Leute, lasst uns direkt mal rein starten mit dem ersten Punkt, warum du kein Geld auf Amazon verdienst. Der erste Punkt, eigentlich ganz simpel und banal, aber immer wieder wichtig und kommt auch immer wieder bei uns, bei unseren Kunden vor, dass wir Anfragen bekommen für Leute, die mit 500 Euro, 1000 Euro Amazon FBA starten wollen. Mittlerweile ist das für uns eine ganz klare Ablehnung. Das heißt, der erste Punkt ist einfach, dass, warum ihr nicht erfolgreich werdet, dass ihr einfach zu wenig Geld in euer Business steckt. Was meine ich damit? Früher hat es vielleicht funktioniert, dass ihr mit 1000 Euro, 500 Euro, 2000 Euro auf Amazon startet heutzutage ist es definitiv empfehlenswert, einfach mehr Geld in die Hand zu nehmen, um mit Amazon FBA zu starten. Habt ihr dieses Kapital nicht, ist es vielleicht nicht unbedingt das Business, welches ihr starten solltet. Also am Ende des Tages solltet ihr schon schauen, dass eine stattliche Summe dort steht, mit der man starten kann, weil am Ende des Tages wollt ihr ja auch, sag ich mal, nicht nur 500 Stück oder 200 Stück einkaufen, sondern von, von irgendeinem Euro-Produkt oder so, sondern ihr wollt natürlich auch ein gutes Produkt haben, welches vielleicht ein bisschen weniger Konkurrenz hat, als der komplette Downmarkt, der wirklich übersät mit Händlern ist, mit irgendwelchen china händlern die für 1-2 Euro Produkte verkaufen, in eigener Produktion herstellen. Es macht keinen Spaß, sich darum zu betteln, weshalb wir ganz klar davon absehen und euch überhaupt nicht empfehlen, in einem Bereich von ich sag mal unter 10 Euro zu gehen. Ich mal, in Ausnahmefällen kann es sein, dass man vielleicht so an die 10 Euro noch kratzt, aber bei 6,99, 7,99 oder sowas, da solltet ihr definitiv Abstand von nehmen. Ihr werdet mit so einem Kapital in den meisten Fällen nicht erfolgreich. Da gibt es andere Businesses, die für euch interessanter sind. Wenn das für euch interessant ist, könnt ihr euch gerne trotzdem mal bei uns melden. Desto mehr Geld ihr investiert, desto mehr Profit könnt ihr am Ende erwarten. Ist ja auch ganz logisch, denn wenn ihr mehr Geld habt, könnt ihr mehr in Produkte investieren, mehr in das eine Produkt auch investieren und dann einfach mehr Profit, den ihr daraus bekommt. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Am Ende des Tages wollt ihr euch ja auch diversifiziert aufstellen und ein Unternehmen auf einer Basis aufbauen von mehreren Produkten und nicht nur ein Produkt haben und jedes Jahr nur eins bringen können, weil euer eines Produkt zu wenig Gewinn abwirft, dass ihr das überhaupt erstmal selber finanzieren müsst, sondern ihr wollt ja auch wirklich eher so langfristig gesehen ein Gewinner der ganzen Thematik sein und wenn ihr nur jedes Jahr beispielsweise ein Produkt bringen könnt oder, sag ich mal, ihr immer wieder relaunchen müsst, weil ihr einfach zu wenig Geld habt, um euch durchzusetzen gegen die Konkurrenz, macht das alles im Grunde genommen keinen Sinn. Der zweite Punkt ist einfach, dass ihr auf falsche Makros setzt. Das heißt, ihr Habt eure Basics einfach nicht im Griff, wenn ihr auf Amazon verkauft. Ihr sagt euch, ich spare lieber am Verpackungsdesign, ich spare an den Bildern, am Copywriting oder so. Setzt euch entweder selber hin, versucht einen geilen Text, Keyword optimiert, perfekt zu schreiben, verkaufspsychologisch optimiert. Setzt euch hin, überlegt euch, wer ist eure Zielgruppe und versucht die Bilder und alles danach auszurichten. Guckt, dass ihr nicht an den Bildern spart. Wenn ihr äh, sucht den besten Fotografen, den besten Produktfotografen, den ihr finden könnt, um eure Bilder zu machen. Es ist einfach ein Riesenpunkt auf Amazon. Ich sage mal, das ist der, es gibt diese Click-Through-Rate und die Conversion-Rate. Ja? Wenn eure Click-Through-Rate schlecht ist, um das mal so zu sagen, ist euer Titel oder euer, Bild, äh, euer Titelbild schlecht. Ja? Das heißt, die Leute klicken nicht drauf im Gegensatz zur Konkurrenz. Ist eure Conversion-Rate schlecht, ist alles andere auch Katastrophe. Das heißt, guckt im ersten Step, dass euer Titelbild und Titel gut ist und im zweiten Step definitiv aber auch, dass das Listing perfekt optimiert ist. Dass ihr eventuell EBC macht, also mehr, spart nicht an der Markenanmeldung, sondern investiert diese Gelder, um eure Makros, wie ich es immer nenne, im Griff zu haben. Das heißt, Titel EBC, Bewertung, Verpackungsdesign, Brand und all diese Themen müssen einfach aufeinander abgestimmt sein und müssen stimmig sein und funktionieren. Es kann halt zum Beispiel nicht sein, dass wenn ihr Bilder macht, oder Texte schreibt und ihr habt eine Zielgruppe 40 plus äh, Frauen mit Kindern, dass ihr dann, gleich mal, einen Mann äh, 20 bis 30 anspricht, der Fußball spielt oder so mal ha hart gesagt, ja. So, ihr müsst hingehen und überlegen, wenn ihr Frauen anspricht, dann versucht das in den Texten auch so unterzubringen, dass ihr oftmals mit ihr, sie, mit fraulichen Wörtern spricht, mit fühlen oder sowas halt, ne? Und wenn die Männer, sage ich mal, der eine Bohrmaschine sucht, handwerksbegabt ist oder so, dann geht ihr auf Funktionen, Features, was kann die ein und so. Ja? Also ein bisschen Zielgruppenanalyse tut an der Stelle echt nicht äh, weh und solltet ihr definitiv bei jedem Artikel machen. Kommen wir zum dritten Punkt, der letzte Punkt, warum ihr auf Amazon scheitert, und das ist einfach das Thema, ihr beherrscht PPC nicht. Und ihr müsst euch, bevor ihr die erste PPC-Kampagne schaltet, wirklich aktiv mit diesem Thema beschäftigen. Im Netz gibt es wirklich super viele Beiträge, die das Thema PPC im Detail erklären. Es gibt Videos ohne Ende, jede PPC-Software erklärt das Thema. Ihr müsst euch nur einfach hinsetzen und die Komplexität des Themas ein bisschen auseinanderschlissen und es versuchen zu verstehen. Das heißt, schreibt euch wirklich mal eine Tafel auf, nehmt euch in so einen Flipchart oder sowas, schreibt auf, was heißen die verschiedenen Begriffe, die dort vorkommen, was ist ein A-Kost, wie setzt sich der A-Kost zusammen, wie berechnet man den Break-Even-A-Kost und fragt euch mal selber, ob ihr das Thema verstanden habt, wie das funktioniert. Was sind negative Ausrichtungen, was sind äh, Broad-Exact-Phrase Ausrichtungen, all diese Typen, dynamische Angebote und spielt nicht einfach an den Kampagnen rum wenn ihr damit, davon keine Ahnung habt. Also entweder ihr beauftragt jemanden, der eine Ahnung davon hat, ja, der weiß, wie PPC funktioniert, oder ihr verbrennt einfach nur Geld. Dann seid ihr einer der Idioten, auf Deutsch gesagt, die auf Amazon hingehen und irgendwie 10 Euro Gebot auf irgendein Produkt machen und denken, damit gewinnen sie jetzt, weil sie ganz oben angezeigt werden. Und dann am Ende stellt sich heraus, dass alles irgendwie doof ist und so kein Geld mehr für PPC haben, weil sie alles für ähm, ein paar Klicks verbrettert haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also überlegt euch, wie gesagt, bringt eure Makros in Ordnung, investiert Geld in ein gutes Produkt, welches funktioniert und dann schaut, dass ihr PPC richtig gut schaltet, es versteht und wenn ihr es nicht versteht, gibt es eine Agentur ab. Ja? Es ist einfach so, ihr dürft auch nicht, wenn ihr einmal PPC angefangen habt, dürft ihr auch nicht aufhören, PPC auszuschalten, wenn ihr noch nicht euer Ranking erreicht habt dann habt ihr komplett verloren, weil dann habt ihr wirklich Geld verbrannt. Es hat euch dann nichts gebracht, sondern erst die Position, erst PPC an der Stelle reduzieren, aufhören, wenn ihr das Ranking auf die Position gebracht habt, wo es hin soll. Das sind die drei wichtigsten Punkte gewesen und jetzt lasse ich nochmal eingehen auf den Letter to Shareholder, den Jeff Bezos letztes Jahr an seine Händler oder an seine Aktionäre geschrieben hat. Dort hat er nämlich gesagt, dass nur 140.000 Händler weltweit einen Umsatz von mehr als 100.000 Euro machen. Das ist sehr wenig, wenn man überlegt, dass Amazon jedes Jahr über 300.000 neue Händler gewinnt. So, und jetzt überlegt man mal, wo genau diese Leute dran scheitern. Und ich kann euch sagen, es sind meist diese Punkte. Investitionen in schlechte Produkte, zu wenig Geld investiert, ja. falsche Makros, das Produkt verkauft sich nicht, weil Bilder, Texte, EBC, alles schlecht ist. PPC, es wird Geld für PPC rausgehauen, am Ende ist womöglich gar kein Geld da. Und wenn ihr diese Punkte berücksichtigt, seid ihr schon mal äh, deutlich mehr Schritte voraus als die Konkurrenz und viele andere. Denn ja? wenn man sich überlegt, dass nur 140.000 Händler mehr als 100.000 Euro Umsatz machen, dann sind das gerade mal 5% der Händler, die wirklich richtig Erfolg haben. Die anderen sind vielleicht auch okay, aber gehen nicht so durch die Decke. Und ihr wollt ja zu denjenigen gehören, die 5%, also die, zu den 5% gehören, die durch die Decke gehen. Also entweder ihr versucht das Thema wirklich zu verstehen, bevor ihr mit Amazon wirklich startet, oder ihr sucht euch einen Partner, der das Ganze gemeinsam mit euch umsetzt. Also wenn ihr Angst habt, davor das selber umzusetzen oder nicht wisst, wie das genau geht, euch aber auch nicht damit beschäftigen wollt, könnt ihr euch wie gesagt jederzeit gerne bei uns melden und dann könnt ihr euch auf ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann werden wir auch gemeinsam mal sprechen und schauen, ob das Ganze vielleicht auch für dich Sinn macht. Denn was wir machen ist, wir bieten diesen ganzen Service komplett für euch an, sodass ihr euch um euer Kernbusiness kümmern wollt äh, wollt und könnt und wir alles andere für euch übernehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, ähm, damit wir weiterhin so geilen Content für euch produzieren und wir freuen uns aufs nächste Video. Bis bald, euer Anthony.